Wenn man dann eine Beobachtungsmethode durchgeführt hat und ganz viele Probanden gebeten hat, Aufgaben auszuführen, dann möchte man natürlich irgendwann noch wissen, wie sieht denn jetzt eigentlich aus? Wie gut ist denn jetzt die Usability von meinem Werkzeug und was kann ich gegebenenfalls daran verbessern? Und in diesem Video wollen wir uns ein bisschen darauf stürzen, wie werte ich eigentlich aus? Und bevor wir das machen können, müssen wir uns erstmal angucken, was kann ich denn eigentlich auswerten? Und was kann ich vielleicht eigentlich alles während einer solchen Beobachtungsmethode aufzeichnen und das schauen wir uns jetzt an. Zunächst mal ist es so, wenn Sie eine Beobachtungsmethode durchführen, werden Sie ja währenddessen auf jeden Fall Notizen machen. Das heißt, Sie werden sich irgendwo aufschreiben. Welche Reaktionen haben denn vielleicht die Nutzerinnen und Nutzer gezeigt? Welche Mausbewegungen haben Sie vielleicht ausgeführt, die irgendwie auffällig waren? Welche Aussagen haben Sie denn vielleicht getroffen? All das sind Informationen, die Sie sowieso durch die Notizen, die Sie während der Durchführung der Beobachtungsmethode machen, erheben. Aber das ist tatsächlich nicht alles, was Sie während einer Beobachtungsmethode erheben können. Es gibt nämlich die Möglichkeit, die Beobachtungsmethoden auch noch zusätzlich aufzuzeichnen, um weitere Informationen zu bekommen. Eine Möglichkeit, etwas aufzuzeichnen, ist zum Beispiel mit Video, Audio oder eben Screencasts. Damit können Sie zum Beispiel aufnehmen, was passiert denn eigentlich gerade auf dem Bildschirm, was sagen denn vielleicht die Probanden oder Sie können sogar die Gesichtsausdrücke der Probanden sehen, um vielleicht daraus später Rückschlüsse ziehen zu können, wo die Probandinnen und Probanden dann vielleicht irgendwelche Probleme hatten. Heutzutage werden solche Beobachtungen tatsächlich sogar nicht nur irgendwie im Labor durchgeführt oder eben bei den Probandinnen und Probanden zu Hause, sondern es wird sogar online durchgeführt. Und wenn Sie das Ganze online durchführen, zum Beispiel über ein Webkonferenzsystem, dann bekommen Sie all diese Informationen direkt frei hausgeliefert. denn meistens sind bei solchen Systemen dann entsprechend die Kameras angestellt, Sie haben eine Audioaufzeichnung und Sie haben eben auch eine Aufzeichnung des Bildschirms oder der Darstellung der Teilnehmenden. In dem Fall brauchen Sie eigentlich nur bei der Webkonferenz auf Aufnahme drücken und bekommen gleich all diese Informationen. Das ist aber tatsächlich gar nicht mal alles, was man aufzeichnen kann, auch wenn hier schon natürlich eine ganze Menge Daten entstehen würden. Man kann auch noch in dem Werkzeug selbst eine gewisse Aufzeichnung vornehmen. Das passiert dann, indem Sie einfach in das Werkzeug ein sogenanntes Logging einbauen. Das Logging wird dann einfach immer, wenn irgendeine Aktion von den Teilnehmenden passiert, eine kleine Information in zum Beispiel eine Textdatei schreiben oder eben in eine Datenbank. Ich habe das jetzt hier rechts mal mit einer sehr vereinfachten Textdatei dargestellt. Da steht dann wirklich in der Reihenfolge drin, was die Teilnehmenden gemacht haben. Also hier zum Beispiel haben sie zuerst auf das Textfeld Straße geklickt, dann haben sie eine Texteingabe gemacht mit dem Wert Hauptstraße, dann haben sie auf das Textfeld Hausnummer geklickt und haben dann eine Texteingabe gemacht, zum Beispiel 123 und später haben sie dann auf einen OK-Button okay geklickt. Das sind natürlich sehr grundlegende Daten. Das heißt, hier bekommt man sehr, sehr detailliert, wie sich denn die einzelnen Teilnehmenden verhalten haben. Und um das natürlich später auszuwerten, braucht man auch ein bisschen was. Bevor wir uns aber mit der Auswertung beschäftigen, gucken wir uns noch mal eine weitere Methodik an, die auch sehr, sehr weit verbreitet ist und sehr viel eingesetzt wird, um weitere Dinge aufzuzeichnen. Das ist nämlich das Eye-Tracking. Beim Eye-Tracking ist es so, dass die Pupillenbewegungen der Teilnehmenden aufgezeichnet werden. Das heißt, sie können hinterher ganz konkret auswerten, wo denn die Teilnehmenden bei ihrem Test hingesehen haben, wo sie vielleicht sehr, sehr lange hingesehen haben, wo sie vielleicht gar nicht hingesehen haben. Das können ganz interessante Informationen sein. Aber um natürlich die Pupillen zu tracken, müssen sie eine entsprechende Technologie haben. Und das kann durchaus etwas anspruchsvoller sein. Es gibt hier zwar so Geräte, die man dafür direkt kaufen kann, aber die sind auch relativ teuer. Beim Eye-Tracking gibt es tatsächlich relativ viele Metriken, mit denen man sich hier beschäftigen kann. Zum Beispiel kann man sich hinterher auswerten lassen, ob irgendein Objekt relativ lange fixiert wurde oder ob es nur kurz fixiert wurde, welches Objekt vielleicht auf einer Oberfläche als erstes fixiert wurde, welches Objekt vielleicht gar nicht fixiert wurde, wann ein Objekt als erstes fixiert wurde, also wie lange es praktisch gedauert hat, bis man ein Objekt das erste Mal fixiert hat. All das kann man dann über Eye-Tracking relativ gut erheben. Ganz wichtig ist hierbei eben auch, dass man die Informationen des Eye-Trackings mit anderen Aufzeichnungen kombiniert. Denn es bringt mir nichts, wenn ich letztendlich weiß, die Person hat irgendwo auf irgendeinen Bereich des Bildschirms geschaut, sondern es ist natürlich auch wichtig, was wurde denn in dem Moment auf dem Bildschirm angezeigt. Teilweise ist das in den Toolings entsprechend integriert, dass man sich sowas mit anzeigen lassen kann. Teilweise kann man aber eben auch noch zusätzliche Informationen natürlich mit hinzunehmen, zum Beispiel eine Kameraaufzeichnung des Gesichtes der teilnehmenden Person um letztendlich zu sehen, nicht nur, wo hat sie hingesehen, während sie vielleicht einen bestimmten Gesichtsausdruck gemacht hat, sondern gab es vielleicht noch so zusätzliche Informationen, die man einfach aus dem Gesicht oder aus den Audiodaten auslesen kann zu einer bestimmten Darstellung oder zu einer bestimmten Fixierung. Und wenn man all diese Informationen hat, dann kann man sogar etwas herausrechnen. Das nennt sich dann Heatmaps. Das ist das, was ich hier auf der Folie rechts dargestellt habe. Da sehen Sie, die grundlegende Darstellung einer Webseite oder eben einer sonstigen Oberfläche. Und über dieser Oberfläche sind dann Bereiche dargestellt, die je nachdem, wie oft sie fixiert wurden und wie lange sie fixiert wurden, dann etwa etwas dunkler eingefärbt sind oder eben etwas heller bis hin, bis hin zu transparent, also gar nicht eingefärbt sind. Mit diesen Heatmaps lässt sich dann auch relativ gut feststellen, wo schauen denn meine Teilnehmenden üblicherweise hin? Was sind vielleicht die Bereiche, die ihnen sehr stark auffallen und was sind die Bereiche, die vielleicht gar nicht auffallen? Das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Menge Daten, die wir erheben. Und die müssen wir natürlich auch in einem nächsten Schritt dann auswerten. Das heißt, je mehr Daten wir erheben, umso mehr macht es natürlich auch Sinn, alle diese Daten auszuwerten. Es macht keinen Sinn, Daten einfach nur mal so zu erheben, sondern wenn Sie Daten erheben, dann sollte das natürlich auch einen gewissen Grund haben und dann sollten Sie die Daten hinterher auch alle auswerten. Das heißt, wenn Sie dann auswerten, dann nehmen Sie alles, was Sie aufgezeichnet haben, mit in die Auswertung auf. Was Sie als nächstes machen müssen, ist, Sie müssen die unterschiedlichen Datenströme, die Sie natürlich haben, irgendwo aufeinander abbilden. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eben eine Videoaufzeichnung haben, dann sollten Sie die Notizen, die Sie währenddessen gemacht haben, auch bei der Videoaufzeichnung an der entsprechenden Stelle hinterlegen, damit letztendlich klar ist, wann ist denn eigentlich diese Notiz entstanden. Gleiches gilt eben auch für die anderen Aufzeichnungen. Es ist zum Beispiel eben auch wichtig, dass man die Screencasts und das Video irgendwo aufeinander abgleicht, damit man eben weiß, was haben denn die Teilnehmenden gesehen, als sie vielleicht gerade etwas fragend geschaut haben. Und um all diese Datenströme irgendwo aufeinander abbilden zu können, sollten sie definitiv ein Tooling verwenden, was eben hier diese Möglichkeiten bietet. Es gibt tatsächlich Tools, mit denen kann man zum Beispiel eben Videos annotieren mit zusätzlichen Informationen. Man kann eben auch mehrere Videos zum Beispiel parallel starten lassen und sich dann ansehen, was passiert eigentlich wann, so dass man mehrere Sachen nebeneinander sieht. Man kann dann auch weitere statistische Auswertungen machen, je nachdem, welche Daten man hat. Teilweise in diesen Tools, teilweise eben mit speziellen Tools, die sich auf bestimmte Datenströme fokussieren. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Tools, mit denen man diese Logdateien, von denen ich da gerade gesprochen habe, dann auch relativ gut und re relativ elegant zusammenfassen kann oder wo man dann in diesen Daten letztendlich nach bestimmten Mustern suchen kann, die vielleicht auffällig sind. Da gibt es also eine ganze Menge. Das kann ich tatsächlich gar nicht alles in diesem Video hier detailliert vorstellen. Wichtig ist einfach nur zu wissen, wenn man Daten erhebt, muss man sie alle auswerten. Und wenn man natürlich alles auswertet, braucht man dann eventuell eine ganze Menge Tools, die einem dann dabei helfen. Gut, wenn wir also diese Daten dann so ein bisschen nachbereitet haben und auch in die Tools eingespielt haben, dann sollten wir uns vielleicht versuchen herauszukriegen, was sind denn jetzt eigentlich die Usability-Probleme? Und... Diese Usability-Probleme ermittelt man dann, indem man einfach sich die entsprechenden Daten ansieht und versucht, die Probleme, die einzelnen Probleme herauszufinden und sie gegebenenfalls zu kategorisieren. Wichtig ist, wenn man eben Probleme kategorisiert, dass man auch Beispiele aus den Daten herauszieht, um auch immer Beispiele dafür zu haben, um zu erklären, was ist denn eigentlich diese entsprechende Kategorie. Warum ist es wichtig? Die Probleme zu kategorisieren. Nun ist es nun mal so, dass die Teilnehmenden gar nicht die Probleme immer auf die gleiche Art und Weise erfahren. Es kann nämlich zum Beispiel sein, dass eine teilnehmende Person ein bestimmtes Textfeld, wo sie was als nächstes eingeben muss, nicht findet, weil der Begriff vorne nicht fehlt und sie scrollt einfach auf der entsprechenden Seite hoch und runter, um irgendwas zu finden, wo sie weitermachen kann. Eine andere Person nutzt vielleicht direkt das Menü und geht ganz woanders hin. Wiederum eine andere Person ist erstmal total frustriert, macht erstmal gar nichts, bedient das System gar nicht weiter. Nichtsdestotrotz liegt dahinter immer noch das gleiche Problem. Sie wissen an der gleichen Stelle alle nicht, wo sie weitermachen sollen und dementsprechend ist es wichtig, dass man diese unterschiedlichen Ergebnisse, die man dann natürlich in den Daten hat, irgendwo kategorisiert. Und hier ist es sogar ganz wichtig, dass man diese Kategorisierung unter Umständen nicht nur von einer Person machen lässt, sondern von mehreren Personen, um eine sogenannte Inter-Rater-Reliability zu bekommen. Das heißt, dass alle Evaluatorinnen und Evalu Evaluatoren, die daran teilnehmen, das Gleiche bewerten und man hinterher vergleichen kann, bewerten sie das dann auch gleich, also kategorisieren sie das Ganze dann entsprechend gleich und wenn dann wirklich die Aussagen zu einem entsprechenden Problem sehr ähnlich sind, kann man sich ziemlich sicher sein, dass man hier auch vernünftige Ergebnisse bekommt. Wenn man dann die Probleme entsprechend kategorisiert hat und weiß, welche Probleme das sind, dann sollte man die Probleme auch noch priorisieren. Das kann man zum Beispiel anhand der Häufigkeit des Auftretens eines Problems machen, aber vielleicht auch anhand des Schweregrades. Also wenn zum Beispiel eine Aufgabe gar nicht erfüllt wird oder wenn die Teilnehmenden sogar das Gefühl haben, sie hätten eigentlich die Aufgabe erledigt, aber sie haben die Aufgabe gar nicht erledigt, dann ist es natürlich ein sehr großes Usability-Problem und sollte natürlich eine sehr große Priorität haben. Und damit hat man dann letztendlich aus den vielen Daten, die man gewonnen hat, irgendwo eine Übersicht was ist eigentlich alles schiefgelaufen? Man hat dann sogar eine Reihenfolge, auf deren Basis man dann sogar sagen kann, in welcher Reihenfolge vielleicht jetzt die Probleme gelöst werden sollten oder welches Problem tatsächlich das Wichtigste ist und welches dementsprechend auf jeden Fall gelöst werden sollte. Und wenn man das dann alles erreicht hat, dann geht es abschließend darum, den gesamten Test und auch dessen Ergebnisse zu dokumentieren. Es ist wichtig, dass man hier eben nicht nur die Ergebnisse dokumentiert, sondern wir haben den ganzen Test oder die ganze Beobachtungsmethode natürlich auch mit einem bestimmten Testaufbau durchgeführt und auch so ein Aufbau kann Einflüsse darauf haben, welche Ergebnisse man zum Schluss herausbekommt. Das heißt, wir müssen als erstes dokumentieren, wie war denn der gesamte Test aufgebaut, welches Setup haben wir verwendet, welches technisches Setup, zum Beispiel auch welche Version eines Prototypen haben wir verwendet. Welche Teilnehmende hatten wir? Hier kann man gegebenenfalls dokumentieren, welche Personen das konkret waren, aber vielleicht kann man auch einfach sagen, wie viele Personen es aus einer bestimmten Personengruppe waren. Welche Aufgabenstellungen hat man diesen Personen natürlich gegeben? Auch das ist nicht ganz unwichtig. Und dann kann man anschließend alles dokumentieren, was letztendlich aus dem Test bei rausgekommen ist. Also zum Beispiel alle positiven und alle negativen Auffälligkeiten mit Screenshots unterlegt, mit anderem relevanten Material unterlegt, vielleicht mit Ausschnitten aus den entsprechenden Videos hinterlegt. Dann sollte man natürlich auch die Kategorisierung, die man vorgenommen hat und die Priorisierung und den Schweregrad mit dokumentieren, um das später kommunizieren zu können und natürlich auch, wenn denn welche kamen, Verbesserungsvorschläge der Teilnehmenden mit kommunizieren. Sie sehen also, es ist tatsächlich eine ganze Menge, was man dann hinterher auch noch machen muss, um einen solchen Test auszuwerten. Deswegen ist es immer wichtig, dass man sich so ein bisschen fragt, hm, was zeichne ich jetzt tatsächlich auf? Wie viele Probandinnen und Probanden brauche ich eigentlich? Es gibt manchmal so entsprechende Personen, die sagen einfach, Ach, wir machen das einfach mal mit 50 Personen. Nicht nur, dass es sehr viel Zeit kostet, natürlich diese ganzen Tests durchzuführen, sondern die ganzen Daten, die man dabei erhebt, müssen natürlich hinterher auch zusammengeführt und ausgewertet werden. Und da gehört einiges dazu. Und aus diesem Grund muss man immer so ein bisschen die Waage halten zwischen ich möchte sehr zuverlässige Daten haben, aber ich möchte sie natürlich auch noch vernünftig und zuverlässig auswerten können. Und damit kommen wir mit diesem Video auch zur Übung. In der Übung geht es dann darum, dass Sie basierend auf den anderen Videos und den Übungslösungen, die Sie dort gemacht haben, jetzt einfach mal versuchen, Ihre Studie selbst auszuwerten. Das heißt, Sie nehmen die Lösungen aus den vorherigen Übungen, also welche Aufgabenstellung Sie haben und wie Sie einen Test einleiten und wie Sie einen Test abschließen, führen dann Ihre Beobachtungsmethode mit einer einzigen teilnehmenden Person mal durch und zeichnen währenddessen alles auf, von dem Sie der Meinung sind, dass es wichtig ist, es aufzuzeichnen. Und dann schauen Sie sich hinterher mal die Ergebnisse an. Jetzt ist natürlich klar, wie wir in einem anderen Video schon gesehen haben, mit nur einer einzigen teilnehmenden Person kann man unter Umständen noch gar nicht richtig valide Ergebnisse erhalten. Nichtsdestotrotz ist es für Sie mal eine ganz gute Übung, eine erste Erfahrung mit der Durchführung der Methode zu bekommen und natürlich auch mit der entsprechenden Auswertung. Und damit bin ich mit diesem Video am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und freue mich schon auf Ihre Übungslösungen. Bis dann!